Mach deine Schülerinnen und Schüler im nächsten Schuljahr fit für nachhaltiges Handeln. Das ist Paula und ich bin Thorsten von der Digitalwerkstatt Karlsruhe. Wir zeigen dir jetzt kurz, wie einfach die App und das Logbuch funktionieren. Mit Hilfe digitaler Inhalte leiten wir für dich deine Schülerinnen und Schüler durchs Logbuch. Hallo. Ich bin Paula und ich bin Torsten. Wir sind von der Digitalwerkstatt Karls. Los geht's. Los geht's. Lade dir die kostenlose PDF auf unserer Homepage runter und probier es direkt mal aus. Druck es dann für deine Schüler aus. Oder bestelle einen Klassensatz CO2-neutral gedruckt bei der Umweltdruckerei auch auf unserer Homepage. Viel Spaß beim Testen!